Desktop Drapes. Desktop Drapes ist ein Hintergrundbildmanager. Das Programm wird mit einem Paketmanager installiert. Ist das Paket Drapes installiert, kann man das Programm nun starten, indem man auf System, Einstellungen, Desktop Drapes klickt. Oder man führt den Befehl Drapes aus. Nach dem Start erscheint ein Symbol im Panel. Wenn man jetzt auf das Symbol klickt, kann man schnell zu einem anderen Hintergrundbild wechseln. Oder man klickt mit der rechten Maustaste auf das Symbol und klickt auf zu anderem Hintergrund wechseln. Oder es passiert ganz automatisch nach einer zufällig abgelaufenen Zeit.